Es kursieren die verrücktesten Ideen, wie der Schwefel tatsächlich in unserem Körper funktioniert und was er tut und was er macht. Oftmals wird die Thematik anorganischer Schwefel, Schwefelkuren, tausende Videos kursieren bei uns mittlerweile auf YouTube und im Internet. Das wird kein Bashing-Video gegen Dr. Probst oder sonst was. Er war ja selbst schon bei mir gewesen und ich schätze diesen Mann wirklich wunderbar. Nur ich glaube, es gibt eine kleine Diskrepanz diesbezüglich und ein kleiner... Ja, Realitätsdreher nenne ich mal, bezüglich die Wirkungsweise von Schwefel. Ähm, genauer genommen möchte ich mich dem Punkt widmen, dass der Schwefel ja anscheinend Elektronen in unseren Körper bringt und diesen Fakt möchte ich in diesem Video einmal, so gut es geht, eben wissenschaftlich widerlegen, denn ich glaube, dass der Schwefel uns Elektronen entzieht. Zunächst erstmal zu klären, drei Punkte sehen wir hier einmal aufgelistet. Erster Punkt, woher bekommen wir Schwefel? was passiert mit dem Schwefel bei uns im Körper und drittens, wer wandelt ihn für uns um oder wie sieht der Metabolismus des Schwefels dann dementsprechend aus? Punkt 1. Schwefel ist essentiell für uns. Woher bekommen wir den Schwefel? Aus der Nahrung über Proteine. In Aminosäuren ist er zum Beispiel größtenteils gebunden. So, ihr kennt zum Beispiel die zwei Schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin und Cystein. Ja? Methionin ist essentiell für uns, müssen wir zuführen über die Nahrung, Cystein nicht, weil Methionin kann umgewandelt werden, sehen wir hier einmal, in Cystein. So, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Man kann natürlich auch Schwefel anderweitig zu sich führen, ja? zum Beispiel organischen oder anorganischen und so weiter. Das spielt aber alles gar nicht so eine große Rolle. Denn schauen wir uns erstmal an, zunächst, was passiert mit den Aminosäuren. Das Stoffwechselendprodukt von den Aminosäuren ist dementsprechend schwefel Wasserstoff. Das gilt auch für, zum Beispiel jetzt hier Zystein zum Beispiel, ja, abgebildet. Und genau genommen gilt das für jede Form von Schwefel. Das sehen wir hier einmal abgebildet und hier abgebildet, in zwei verschiedenen Studien sogar. Es ist egal, welche Zustandsform dieser Schwefel ab annimmt, das Stoffwechselendprodukt endprodukt ist immer Schwefelwasserstoff. Daran ist wirklich gar nichts zu rütteln. Das ist immer der Fall. Jetzt ist noch die dritte. Ja, wer wandelt ihn um? Es gibt verschiedene Bakterien dafür, die letztendlich diesen Schwefelstoffwechsel katalysieren und dabei dementsprechend Elektronen verschieben und so weiter. Das wäre Gegenstand eines zweiten Videos. Gebt jetzt im Video gerne 5000 Daumen nach oben und 1000 Kommentare, dann mache ich wirklich nochmal einen Teil 2 und reihe nochmal wirklich alles auf. Aber in dem Fall möchte ich mich mehr um diese Elektronen einmal hier in diesem Video, sonst wird das Video einfach zu lang und ich denke, die Aufnahmefähigkeit wird gleich ziemlich, eure Köpfe werden gleich ziemlich rauchen, wenn ich einmal gleich loslege. Also es gibt verschiedene Bakterien, die anorganischen und sogar organischen Schwefel verarbeiten und metabolisieren. Damit haben wir die Aussage verifiziert, dass der Schwefel nicht einfach nur passiert, unseren Darmtrakt, sondern dort explizite Bakterien gibt für beide Zustandsformen, organisch und anorganisch. So. Jetzt erstmal noch eine kleine Zusammenfassung zum Mitschreiben. Woher bekommen wir denn den Schwefel? Das meiste nehmen wir über die Aminosäuren, Methionin und Cystein auf. Was passiert mit dem Schwefel? Alle Schwefelderivate werden zu Schwefelwasserstoff abgebaut. Und wer baut das Ganze ab? Das erledigen verschiedenste Bakterien für organisch sowie auch anorganischen Schwefel. So, kommen wir jetzt zum Punkt 2. Also, wieder drei Punkte. Was machen Elektronen bei uns im Körper? Hm? Weil das ist ja erstmal zu klären. Dann, wer gibt Elektronen gerne ab und wer nimmt Elektronen gerne auf? Auch das muss ganz wichtig geklärt sein. ja. Und äh, das Dritte ist, woher ähm, also, woher wissen wir, dass der Schwefel denn dementsprechend dann Elektronen aufnimmt oder abnimmt? Und genau genommen ist Punkt 3, warum der Schwefel Elektronen klaut und nicht eben abgibt. Und nicht Elektronendonator ist, sondern Elektronenakzeptor ist. Fangen wir mal an. Elektronen ist nichts anderes als ein Synonym in diesem Kontext für Antioxidantien. Also, warum Elektronen, warum Antioxidantien synonym sind in diesem Kontext. Antioxidantien haben einen Elektronenüberschuss. Das heißt, sie verfügen über mehr Elektronen, als sie eigentlich bräuchten. So kann man das sagen. Wann kommt das zugunste? Bei radikal aufkommen. Das heißt, Radikale sind Elektronenmangelverbindungen. Das heißt, wenn Elektronenüberschuss auf Elektronenmangel trifft, negiert es sich wieder. Alle sind glücklich. Sind jetzt aber zu wenig Elektronen, in Anführungsstrichen Antioxidantien, im System, dann klauen die Radikale sich die Elektronen eben von woanders, zum Beispiel aus der DNA, Mutationen entstehen, Krebs kann entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist begünstigt, wenn wir eben viele Antioxidantien, einen Elektronenüberschuss in unserem System haben. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist zu klären, wer gibt gerne Elektronen ab und wer nimmt jetzt gerne Elektronen auf? Das ist jetzt alles bestimmende Punkt in diesem ganzen Video, wo ihr alles wirklich verstehen werdet. Schauen wir uns einmal das Periodensystem der Elemente an und dort sehen wir ganz klar, dass es acht verschiedene Gruppen, Hauptgruppen gibt ja? und das sagt nichts anderes aus, wie viele Elektronen das Element auf der Außenschale hat. Wie viele Elektronen dieses Element besitzt auf der Außenschale. Ja, von 1 bis 8. So. Und jetzt nehmen wir als Beispiel uns den Sauerstoff einmal heraus. Und der Sauerstoff steht in der sechsten Hauptgruppe. Das heißt, er hat sechs Elektronen auf der Außenschale. Jetzt will dieser Sauerstoff und alle Elemente aber 8 Elektronen auf der Außenschale haben. Ja? Das heißt eine abgeschlossene Schale. Das heißt, wenn sie acht erreicht haben, können keine mehr dazukommen. Das nennt man dann die Edelgaskonfiguration oder Oktettregel ist erfüllt. Die Edelgase haben alle acht Elektronen auf der Außenschale, ja Helium, Neon, Argon und so weiter. Und diese reagieren auch nicht weiter. Diese sind glücklich, okay? Und da will der Sauerstoff eben auch hin. Und ihm fehlen nur noch zwei Elektronen. Das heißt, sein Bestreben ist schon sehr sehr groß, weil er sehr nah am Ziel ist. Zum Vergleich, der Stickstoff einmal hat fünf Elektronen auf der Außenschale, weil er in der fünften Hausgrupp Hauptgruppe ist. Beantwortet euch diese Frage einmal selbst. Wer zieht die Elektronen jetzt mehr zu sich? Der Sauerstoff mit sechs oder der Stickstoff mit fünf? Richtig, der Sauerstoff, weil er ist viel, viel näher schon am Ziel. Zweite Aufgabe für euch, Vergleich. Fluor, einmal hier abgebildet, und Sauerstoff. Der Sauerstoff hat sechs Elektronen auf der Außenschale und der, das Fluor sieben Elektronen auf der Außenschale. Natürlich ist das Fluor dazu bestrebt, noch, weil es noch näher am Ziel ist. Ja? Das heißt, er zieht die Elektronen noch mehr zu sich, als der Sauerstoff es tut. Okay? So einfach ist diese Regel. Und jetzt müssen wir einmal anschauen, wo befindet sich der Schwefel. Und der Schwefel befindet sich unter dem Sauerstoff, ebenfalls in der sechsten Hauptgruppe. Ja? Darunter kommt Selen und Tellur und so weiter. So, jetzt ist so eine leichte Tendenz, die ihr schon da habt und könnt jetzt ohne großartig Chemie studiert zu haben oder sonst was, könnt ihr ungefähr sagen, dass der Schwefel eher Elektronen aufnimmt als abgibt, weil ihm fehlen ja nur noch zwei. Okay? Warum jetzt der das, das, das, das Sauerstoff noch elektronegativer ja, als der Schwefel ist, erkläre ich jetzt. Jetzt habe gerade ein Wort gesatz, wa, gesagt, was ich bisher noch nicht erklärt habe. Denn das Bestreben von Elementen, Elektronen zu sich zu ziehen, das ist das Fachwort Elektronegativität. Okay? Ich kann jetzt noch ganz kurz erklären, warum jetzt der Sauerstoff noch elektronegativer ist als der Schwefel. Ja? Vielleicht mal ganz kurz, für die, die es noch ein bisschen tiefer gehen haben wollen. Eine, ein Atom hat in der Mitte einen positiven Kern. Dort befinden sich die Protonen. Diese Protonen sind positiv geladen. Elektronen auf der Schale, kann im Hintergrund auch abgebildet, sind negativ geladen. Das heißt, diese ziehen sich an. Je weiter ein Elektron vom Kern entfernt ist, desto leichter ist es auch zu entfernen. Ja, desto leichter desto weniger stark ist die Anziehungskraft vom Kern. Ja? Und in der Gruppe, ja, Sauerstoff, Schwefel, Selen, Tellur, das Atom kriegt immer eine Schale dazu, es wird immer größer. Ja? Das heißt, Schwefel ist größer als Sauerstoff, das heißt, die Elektronen sind weiter vom Kern entfernt und haben deshalb, werden das nicht mehr so stark eben angezogen. Okay? Nur mal so. Aber das ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist jetzt einmal zu betrachten, ja, jetzt kommen wir zu Punkt 3, ja, warum der Schwefel Schwefelelektron bei uns klaut und nicht abgibt. Und jetzt können wir uns die Frage ganz einfach betrachten, indem wir sehen, was wir vorhin schon gelernt haben, alle Schwefelverbindungen werden zu Schwefelwasserstoff. Das merken wir auch, wenn wir an organischen Schwefel schon mal genommen haben, das ist übrigens verboten und so weiter, ja. Es gibt aber sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, die darüber berichten, dass es dann eben sehr nach faulen Eiern riecht. Und das ist dieser Schwefelwasserstoff. Das heißt, daran ist nichts zu rütteln, egal welche Schwefelform wir aufnehmen, es entsteht Schwefelwasserstoff. Jetzt müssen wir ja nichts mehr weiter tun, anstatt uns Schwefelwasserstoff anzuschauen. Zwei Wasserstoffatome, ein Schwefelatom. Wie die Elektronenverteilung da ist, wem die gehören in dieser Verbindung jetzt die Elektronen? Gibt der Schwefel jetzt das Elektron ab oder nimmt er auf? Und das können wir ganz einfach sehen, indem wir uns die Tabelle einmal anschauen, der Elektronegativität. Das heißt, wie stark ein Stoff Elektronen zu sich zieht. Das ist alles genommen schon in der Chemie, da gibt es Zahlen dafür. Und wir sehen hier, dass der Schwefel eine höhere Zahl hat, ja, eine höhere Elektronegativität als der Wasserstoff hat. Das heißt, in dieser Verbindung zieht der Schwefel die Bindungselektronen vom Wasserstoff zu sich. Ja? Der Sch äh, Wasserstoff muss diese mehr abgeben als der Schwefel, weil der Schwefel mehr elektronegativ ist als der Wasserstoff. Ja? Und damit ist es wirklich hier schwarz auf weiß, dass Schwefelwasserstoff entstehen muss, indem er Wasserstoffe, so gesehen der Schwefel an sich bindet, indem er Schwefelwasserstoff entstehen lässt. Und wie wir viele wissen, ist Wasserstoff ein sehr, sehr starkes Antioxidant, weil es sehr gerne Elektronen spendet, ja? ein Elektronendonator ist. Und in dem Fall ist der Schwefel der Elektronenakzeptor von dem Wasserstoff und damit entzieht er so gesehen Elektronen. Das ist, finde ich, sehr, sehr einleuchtend. Ich muss sagen, niemand ist vor Ort im Darm, niemand kann schauen, genau was passiert. Ähm, glaub an, naja, jeder, wer, wer nun mal die beste Erklärung hat, äh, ist es nun mal so. Und für mich ist das das Plausibelste, biochemisch. Ja, ich denke, das konnte soweit jeder verstehen. Äh, vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung, wenn ihr wollt. Ähm, für die letzten drei Punkten einmal sehen wir hier... Nochmal eine letzte Zusammenfassung. Antioxidantien haben Elektronenüberschuss, Radikale haben Elektronenmangel. Sind zu wenig Antioxidantien vor Ort, bedienen sich die Radikale an zum Beispiel der DNA, um ihre Elektronen zu füllen. Somit ist es möglich, dass die Zellen mutieren und somit zum Beispiel Krebs entsteht. Deswegen wirkt sich ein Elektronenüberschuss auch positiv auf unsere Gesundheit aus. Eine weitere Frage, die wir uns gestellt haben, wer ist denn Elektronenakzeptor? Und wer ist Elektronendonator? Atome, die kurz vor der Edelgaskonfiguration stehen, das sind Elektronakzeptoren. Und was ist jetzt mit Schwefel? Schwefel ist ein Elektronenakzeptor. Denn Schwefel reagiert immer zu Schwefelwasserstoff. Da Schwefel eine höhere Elektronegativität als Wasserstoff hat, zieht Schwefel deren Elektronen ab. Ja, und das war's auch schon. Vielleicht sehen wir uns im Teil 2 wieder. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Immer Daumen nach oben und tausend Kommentare dementsprechend. Dann werde ich mir die Mühe machen, um dem nochmal etwas weiter auf den Grund zu geben, den Schwefel. Ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meiner Seite vorbeischaut, vitasomal.de. Liposomale Nahrungsergänzungsmittel sehr, sehr gerne vorbeischaut mit einer viel, viel höheren Bioverfügbarkeit als normale Supplements. Vitasomal.de würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich sehr freuen über ein Abo und äh, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Rovigan am Limit sagt Tschüss.